Wir stellen vor Einwegholzmesser des Herstellers Silver Birch. Das Ökomesser ist zu 100% biologisch abbaubar und hat kompromisslose Funktionalität. Das Messer wird in Kartons a 2500 Stück geliefert. Es ist in Tüten a 50 Stück verpackt. Es gibt auch Verpackungen a 100 Stück sowie kundenspezifische Verpackungen. Das Messer besteht aus der Birke, es ist schön und glatt. Produktionstechnologien ermöglichen eine perfekte Form ohne Grate mit hoher Festigkeit und Schärfe. Ein Holzmesser ist für ein Picknick und den täglichen Gebrauch unverzichtbar. Es ist perfekt zum Schneiden von Gemüse, Fleisch, Kuchen und Desserts geeignet. Hilft ein Sandwich mit Butter und Käse zuzubereiten. Sie können ein Holzmesser für Ihr Unternehmen direkt beim Hersteller kaufen. Es ist rentabler und Sie können auch Personalisieren und Verpackungsart wählen. Fragen Sie den Wert Ihrer Bestellung direkt an auf stick-production.com.